Hallo meine Lieben, was ist Jinjinutsu? Hast du eine Vorstellung? Ähm, wenn du einen kleinen Einblick gewinnen möchtest oder bekommen möchtest, eine Vorstellung davon, was ich unter Jinjinutsu verstehe, dann bleib dran und schau dir das Video an. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Video, in dem ich versuchen möchte, etwas äh, zu erzählen darüber, was Jinjinjutsu eigentlich ist und ähm, was es für mich bedeutet. Also Jinjinjutsu, sage ich erst kurz zu dem Namen was. Jinjinjutsu bedeutet äh, Wissender, Mitfühlender Mensch, Schöpfer, Kunst, <lacht> so knapp übersetzt also so viel wie der wissende, mitfühlende Mensch, der mit der Kunst des Schöpfers sich selbst helfen kann, sich selbst erkennen kann, die Kunst des Schöpfers für sich nutzt. Ja? Das bedeutet Jinjinutsu in etwa übersetzt. Ich bin ungefähr 2013 auf Jinjinutsu gestoßen, auf einer Fortbildung, weil jemand das davon erzählt hat und ich fand das ganz spannend, habe mir dann ein Buch gekauft und äh, war erstmal total überfordert und habe das dann wieder auf Seite gelegt. Aber 2015 habe ich dann meinen ersten fünf tage kurs schon gemacht und ähm, war so begeistert, dass ich seitdem einfach mit Shinjinutsu lebe und total überzeugt davon bin und zu mir schon ganz, ganz viel geholfen hat, bei vielerlei Projekten, mich selbst zu verstehen, äh, körperlichen Projekten, bis hin zu, mh, ja, ich lasse es in meine Arbeit einfließen. Ich bin zu Praktiker jetzt, ich habe einige Kurse besucht, ganz viel gelernt, mache das quasi täglich mit mir selbst und auch mit anderen Menschen und äh, bin Sowas von zufrieden, dass das in mein Leben gekommen ist, weil mir das wirklich ähm, so viel Hilfe gibt. Äh, Jinjinjutsu ist eine Jahrtausendealte Kunst, die früher in Japan mündlich überliefert wurde. Also es ist wirklich sehr alt. Jinjinjutsu ist so die, naja, die Urmutter von der Akupunktur und den äh, Akupressur und, und den anderen Geschichten, <lacht> weil es auch keine Hilfsmittel braucht, sondern bloß die Hände. Ähm, automatisch macht man wahrscheinlich auch oft und ohne dass man es weiß, dass Jinjinuzu genannt werden könnte, wenn ich meine Hände zum Beispiel auf äh, Körperstellen gern lege, die Portalen, also Sicherheitsenergieschlössern entsprechen. Das finde ich immer ganz spannend. Ähm, wenn ich Menschen sehe, die sich strömen und ich weiß aber, dass die sich nicht strömen, oder so, so nennt man das im Jinjinuzu gern, sondern einfach nur die Hände dahin legen, weil es gut tut. Ähm, der Giro Morai hat in den 50er Jahren ähm, diese äh, mündlich überlieferte Kunst äh, in Form gebracht oder begonnen in Form zu bringen, hat das erforscht, hat Untersuchungen gemacht, er hat sogar mit Obdachlosen im Park äh, Treffen gemacht, wo er dann bestimmte Sequenzen äh, probiert hatte, dann immer aufgeschrieben hat, welche Wirkung das hatte und was sich verändert hat und so. Also der hat da geforscht und aufgeschrieben und ähm, ist dann gestorben. Und die Mary Burmeister, die war eine Schülerin von ihm, also ich mache das wirklich ganz kurz. Und äh, die kam, ist eine japanische Amerikanerin, die, also die hat in Amerika dann gelebt, weil ihr Mann von dort war. Und hat die ganzen Unterlagen von dem Giro Moray bekommen und hat dann dieses Wissen weiter studiert, in Form gebracht und für die westliche Welt quasi in eine Form gebracht, in Bücherform dann, sodass es für uns jetzt anwendbar ist. Sie hat Astrologie einfließen lassen und die Numerologie und diese, dieses komplexe Thema So wahnsinnig äh, dieses komplexe Thema in diese einfache Form zu bringen, das war ein, ein, ein Wahnsinnsakt, glaube ich. Und äh, das ist äh, so toll, vor allem für uns jetzt auch, dass wir das äh, anwenden können und damit leben können auch, wenn wir möchten. Ähm, Jinjinjutsu ist eine Kunst, eine Lebensphilosophie. Es ist keine Technik und keine Methode und nichts, das ich mache, um zu, höchstens um in die Harmonie zu kommen. Aber ich habe, wenn ich ein Projekt habe oder körperliche Beschwerden habe, mache ich nicht das und erwarte, dass das jetzt weg ist, sondern ich weiß, dass ich mich, mich harmonisiere und auch körperliche Beschwerden. Ähm, weniger werden oder verschwinden können. Das weiß ich sehr wohl. Und ich weiß auch, welche Ströme ich anwende oder welche Sicherheitsenergieschlösser ich halte, um diesen Effekt äh, ähm, anzustoßen. Aber ich erwarte es nicht. Das ist ganz wichtig beim Jinjinutsu, dass man nicht äh, mit der Erwartung hingeht, so jetzt mache ich das und dann ist das gut. Ähm, ja, das ist nicht wie bei Tabletten, wo ich einfach Symptome wegmache, sondern es ist eine Kunst und Philosophie, die dahinter steht. Das heißt, Jinjinutsu beschreibt, für mich ist das so, umschreibt oder beschreibt, ähm, die Schöpfungsgeschichte: Wie entsteht aus Energie aus dem All eins ein manifestierter Körper? zu beschreibt die Entstehung, die Verdichtung quasi in den Körper hinein. Und dieser Prozess findet ja nicht nur einmal statt, es findet dauernd statt. Das heißt, unser Körper ist verdichtete Energie, und indem wir bestimmte Stellen am Körper halten, die nennen sich im Jinjinutsu Sicherheitsenergieschlösser, kann ich meinen Körper, mein Energiesystem, Körper gehört zum Energie, zu meinem System dazu, dieses intelligente System, diesen Energiekomplex, den ich bilde, in diesem All-Eins, in der großen Energie, kann ich harmonisieren. Das sind wie Portale, wo bestimmte Energiequalitäten zu Hause sind und deswegen genau diese Körperstellen, diese Organe ausgebaut ähm, ähm, haben oder mit diesen Funktionen zum Beispiel, äh, sodass ich über diese Bereiche, diese Sicherheitsenergieschlösser auch ähm, diese... Projekte, die damit zusammenhängen, diese Energien, diese körperlichen, Körperlichkeit oder auch die geistigen Ebenen und die seelischen Ebenen mit harmonisieren kann. Also, ihr seht schon, das ist ähm, sehr komplex und sehr verschachtelt. Alles ist miteinander verwoben, alles ist ineinander äh, verbunden und miteinander verbunden. Wir sind ja auch keine abgetrennten Wesen, sondern wir sind eingebunden in das All eins und alle miteinander verbunden. Und beim Jinjinutsu habe ich das erste Mal nicht verstanden, das kann man vielleicht, kann der Verstand nicht verstehen, aber das erste Mal dieses Gefühl dafür bekommen, wie manifestiert sich Energie, wie manifestiert sich eine Uridee, eine kreative Kraft in einen materiellen Körper hinein wie wird Körper gebaut überhaupt das geht schicht für schicht und äh, das beschreibt umschreibt das ingenieur zu die anwendung ist sehr einfach und äh, das thema ist sowas von komplex dass man wahrscheinlich also ein leben lang studiert und immer noch nicht alles alle aspekte verstanden hat oder, oder begreifen kann aber das müssen wir ja auch nicht. Gut ist, wenn du äh, ein Gefühl dafür hast und eine Intuition dafür entwickelst. Jinjinjutsu hat, kannst du auf verschiedene Weise betrachten. Ähm, man hat die Möglichkeit, äh, von der astrologischen Sicht her zu schauen. Du kannst schauen, was ist so eine Tageszeit. Du kannst äh, gucken, was habe ich für ein Projekt Du kannst schauen ach, wo fühle ich mich wohl was tut mir gut und wenn es nur drei griffe sind ist es wunderbar egal was du machst egal von welchem von welcher richtung du drauf schaust egal von welcher seite du das anschaust und angehst wirst du immer harmonisieren mit der richtigen einstellung du wirst immer das Gesamtsystem in Bewegung bringen, weil alles ist ja miteinander verbunden. Das heißt, wenn alles ein Kreislauf ist und alles eins ist, Energie ist eins, mit verschiedenen Aspekten, die immer abwechselnd ineinander übergehen und ineinander fließen. Das heißt, egal wo du deinen Fokus setzt, wo du anfängst, wo du dich strömst, ähm, wirst du etwas in Harmonie bringen. Was das sein wird, weiß man nicht immer. Du hast eine Intention, du hast eine Idee davon, was du harmonisieren möchtest oder wie du etwas harmonisieren kannst. Was dann letztendlich geschieht, kannst du nicht kontrollieren, weil das ist Verstand. Äh, Harmonie entsteht einfach, weil Energie und dein Körpersystem und äh, dein Geist, dein, dein, dein, dein, deine Seele, Energie ist immer bestrebt nach Ausgleich und Harmonie. Das heißt, ähm, du hast eine Idee, eine Intention und dann lass geschehen. Und da bin ich schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, die Art und Weise, wie du so machst, ist entscheidend, ist wichtiger als das, was du machst, meines Erachtens. Es ist auch immer wichtiger, dass du das machst, äh, als äh, der Gedanke, du musst es unbedingt richtig machen, weil dann verkopft man und verkrampft man schon wieder. Also sei achtsam mit dir, sei liebevoll mit dir, halte dich, nimm die Zeit für dich, mit dir zu sein, zu spüren. Das ist schon sowas von wichtig. Das ist für mich ist Jinyu zu eine Art Meditation in der ich mit mir bin, bei mir bin, liebevoll, mich selbst halte und ähm, äh, in die Akzeptanz, in den Frieden komme. Und dann kann sich dein System harmonisieren, wenn du den Fokus weiterlässt und nicht mehr dieses verkrampfte, ich muss jetzt das und ich muss das und das soll das jetzt bitte schön geschehen. Ähm, das ist nicht der richtige Weg. Hab Vertrauen, vertraue deinem Körpersystem. Ähm, dein Körpersystem weiß ganz genau, was harmonisiert werden möchte. Ja? Und du wirst ein Gefühl dafür bekommen, äh, welche Sicherheitsenergieschlösser, welche Ströme, auf welcher Ebene, von welcher Richtung du denkend herangehen möchtest. Dann mach das, mach das, was für dich sich stimmig anfühlt. Also Shinjinutsu ist so wunderbar einfach im Tun. Äh, die Anwendung ist so einfach für dich oder auch für andere. Du kannst auch anderen helfen damit. Du kannst dir selbst helfen. Die Sicherheitsenergieschlösser als die Helfer in der Not. Natürlich mache ich, wenn ich Migräne habe oder Bauchschmerzen habe, dann weiß ich genau, welche Griffe mir helfen inzwischen, weil das Thema dann harmonisiert wird. Du förderst dein Vertrauen in dich selbst damit, indem du dir selbst helfen kannst. Du bist unabhängiger, du bist nicht mehr auf die Hilfe anderer angewiesen oder meinst, nur die anderen können dir helfen. Nein, du kannst dir selber helfen, du kannst dich selber verstehen, du kannst dich selber erkennen und dann äh, dich strömen. Ja, das ist so, das ist... Das Wichtigste für mich im Jinjinutsu, dass jeder sich selbst helfen kann, dass du immer in die Harmonie kommst, dass du achtsam mit dir bist, meditativ verbunden und äh, im Frieden bist und dadurch schon allein dadurch in die Harmonie kommst. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt im Jinjinutsu ähm, verschiedene, verschiedenste Ströme, es gibt einen Hauptzentralstrom, der die Einheit darstellt quasi, das ist da, wo dein der Hauptzentralstrom bringt deine Blaupause quasi äh, in die Manifestation. Das heißt, alle Informationen sind hier enthalten, alles Potenzial, was du hast, ist in diesem einen Hauptstrom, der alle Lebensenergien auflädt dein Körpersystem immer unterstützt. Also wir haben immer Zugang. Der Hauptzentralstrom läuft vorne hinten, vorne runter, hinten wieder rauf, wie ein großes Oval und bringt dauernd neue Kraft und neue Energie, neuen Schwung und man kann sich da verbinden. Da gibt es einen Strom für. Dieser Hauptzentralstrom teilt sich in zwei Betreuerströme, da kommen wir dann in die Dualität. Es entsteht äh, zwei verschiedene äh, Pole, zwei, äh, geg eine Gegenseitigkeit quasi, die sich bedingt miteinander verbunden ist und einen Raum schafft für etwas. Ähm, der Vermittler verbindet dann diese zwei Ströme miteinander, verwebt alles miteinander. Man kann sich das vorstellen wie ein Feld, in dem man sich befindet, wo, man, wo, wo dauernd etwas passiert halt. Wir sehen es nicht, wir fühlen es vielleicht, aber äh, gut manche können es vielleicht auch sehen. Dann gibt es äh, Sicherheitsenergieschlösser auf jeder Seite 26 Stück, die dann jeweils äh, ich sehe sie als Portale als eigene Wesenheiten mit bestimmten Energiequalitäten äh, über die ich da eben diese Energiequalitäten, harmonisieren könnte und die Projekte, die damit zusammenhängen und die Körpersymptome, die damit zusammenhängen und die äh, Lebensthemen, die damit zusammenhängen. Also du siehst schon, das ist so vielfältig und auf so vielen Ebenen, äh, dass man stundenlang äh, reden könnte und dann <lacht> eigentlich nie am, am Ende ankommt. Ähm, eine Stufe sind dann noch, was wichtig wäre, die Körper, die Organfunktionsenergien. Ähm, die Organfunktionsenergien sind zwölf, zwölf Organfunktionsenergien, die alle ineinander überfließen, die zwölf Aspekte des Alleins darstellen. Also dieses, diese Einheit hat verschiedene Aspekte. Und, und diese Aspekte, diese Organfunktionsenergien können dann wiederum äh, Sternen, Konstellation, also Sternen, Planeten zugeordnet werden und ähm, Tierkreiszeichen, sodass wir äh, auch über die Astrologie natürlich ähm, ein Verständnis dafür bekommen, ah, welche Qualität ist denn da jetzt und welcher Ausdruck möchte da geboren werden. Ja, also es ließe sich so unendlich viel erzählen. Ich habe euch bloß versucht, einen kleinen Einblick, Einblick zu geben, weil wenn ich... Ähm, videos mache damit ihr nur mal einen anhaltspunkt habt ähm, Was überhaupt dahinter steht äh, wie komplexes thema ist ähm, Wenn ihr euch mit shinjinjutsu befassen möchtet oder mehr eintauchen möchtet studieren möchtet in eure leben lebensagenda mit aufnehmen möchtet diese philosophie äh, dieses sich selbst helfen können dann empfehle ich euch Kurse zu machen oder sucht euch einen Jinjinjutsu-Praktiker in eurer Nähe. Ähm, könnt ihr vielleicht googeln und lasst euch mal strömen, weil es nochmal was anderes ist, wenn ihr das empfangen dürft, rein empfangen, ähm, nochmal von jemand anderem. Das ist nochmal ein Ticken anders und ihr könnt es sehr gut erfahren. Und der Praktiker kann euch auch Tipps geben, was für euch sinnvoll ist in eurer derzeitigen Situation, vielleicht, um euch in die Harmonie zu bringen. Ansonsten gibt es Videos, bei mir zum Beispiel, oder Selbsthilfekurse, die ihr machen könnt, wo ihr die Grundlagen lernt, das grundlegende Verständnis und die Hauptströme, euer Strömrepertoire, was ihr praktisch täglich machen könnt. Ähm, es gibt keinen Muss und eine Erklärung quasi und ein erstes Kennenlernen und Erfahren in, äh, in einem gemeinsamen Raum. Es ist dann auch noch mal kraftvoller, wenn man gemeinsam etwas macht und da fährt, sich austauschen kann und die Energien so geballt da sind. Dann äh, hat man einen guten Start quasi für zu Hause dann auch. Genau, ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr verwirrt und habe euch einen kleinen Mini-Einblick geben können in die Welt, in die Kunst des Jinjinjutsu, das Teil meiner Welt ist auf jeden Fall. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und wunderbare Erfahrungen mit Jinjinjutsu. Bye, bye.